Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Was geht, was geht, wir schieben weiter Minion Master Ranked to Grandmaster in unserem Season 2 Das ist die dritte Folge und unser aktuelles Elo ist Gold 5 Ich habe offenbar diesmal nicht weiter geschrieben, weil ich nicht so viel Zeit hatte Und ein wenig Temtem gesuchtet habe Auf jeden Fall, wir machen gleich direkt weiter Wenn ihr Bock habt auf Minion Master genauso wie ich, dann könnt ihr jetzt gerne ein Abo da lassen Damit ihr das nächste Video nicht verpasst Und whatever, wir starten jetzt direkt ins Game Bis gleich It's on. It's on! Dann fangen wir mal direkt an. It's hammer time. Was wir vielleicht lieber da setzen sollen? Egal. Oh, das ist eklig. Hm. Warten wir mal kurz. Counter den eigenen Drachen. Guck, hier können wir einnehmen. Die hier natürlich auch. Jetzt sind wir beide Brücken unter Kontrolle. Wir machen hier gut Damage. Guck mal, wo der sich verteidigen möchte. Und mit Pfeile, da habe ich kein Problem mit. Können wir einfach abwarten. So, kurz bevor wir Full Mana haben. So, Unsere Stammbrüder hier vor. Ich nenne jetzt einfach mal Stammbrüder. Ich weiß natürlich, dass sie nicht Brüder sind. Das war sehr schlecht gespielt von ihm. Wir nehmen uns hier die Brücke ein. Und oh, das war sehr schlecht das Spiel von uns. Ah, fuck. Okay, gut. Jetzt haben wir den Tod bekommen. Hier kommt wir ihn direkt damit weg. Wir haben gerade eine Mission erfüllt. Das ist nice. Oh, ich habe vergessen, dass das passieren wird warten Sie einfach mal ganz kurz Langsam, so ein klein wenig auf Lassen die hier ein bisschen ran pushen das dann hier gleich ein Plänkchen. Oh Gott tötet die bitte schnell, schneller, schneller Aber oh, wir haben einen wir okay Wir haben nur einen verloren Das hier ist nervig Not gonna lie oh, Wie machen wir das jetzt am besten? Das ist gerade ein bisschen eklig mit deren zum da oh, Okay, ich konnte das Sniper noch ran. Ich hätte die Brücke spielen sollen. Er das auf die. Bu ja, Brücke war das, was ich sagen wollte. In die töten legt mit. So, wir haben gerade echt Probleme. Ja, nicht so wirklich, aber irgendwie doch so ein Mischmasch. Und das hat gerade geleckt, What the fuck is going on? Oh hier ist ein Flieger, das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Das muss ich auf jeden Fall hier erledigen. Okay, wir kriegen langsam wieder die Kontrolle zurück. Er haben gut damage gemacht, aber er hat halt sehr viel rausbekommen hier mit seinen Leuten. Die wichtige Brücke haben wir. Das können wir wieder rauspushen. hier treffen hoffentlich einen von seinen Schützen. Ja. Ich die Brücke haben, aber wir haben gerade nichts Gutes, um das einzunehmen. Oh, das macht viel Schaden. Oh Mann, ich hätte gerne anders gespielt, aber die sind gerade zu bedrohlich. Der Push wird gefährlich, wir müssen auf jeden Fall hier etwas tun. Hier ist noch ein Fliegner, der könnte sehr problematisch werden. Oh Mann, ist das gerade heftig, dass er hier auf uns alles reindrückt. weg zu kriegen Rück einnehmen, damit wir seine base anbrechen können jetzt alles raus pushen okay wir haben ihn gut recovered let's go erste runde direkt gewonnen das macht mich glücklich und wisst ihr was mich noch glücklicher macht wenn er genau jetzt einen daumen nach oben gibt ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video, aber selbst, wenn es nicht euch nicht gefällt, macht ihr trotzdem einen Daumen nach oben. Ein Spaß, wenn es euch nicht gefällt, macht ihr den Daumen natürlich nach unten. Was ist da? Ah, okay, das sind diese Brutlinge, Die wollte ich eigentlich nicht spielen, aber. gerade ist ziemlich nötig. Oh, was? Da kommt das ordentlich direkt ins Gesicht. Oder auch, ach, das ist ein Stress. ich dachte, das ist eine andere Karte, ich bin bescheuert. bin wenig intelligent wie es aussieht. <lacht> oh, wir bauen hier so eine Barra raus. Auch das habe ich Karte platziert. Aber die ist so gut wie tot. Naja. So gut wie tot so habe ich es geht. Wir werden sie gleich umbringen. Diese Karte hier. Kurz warten und jetzt die Typ Leute drauf fahren oder auch nicht, das ist schlecht. Okay, wir haben sie. Das Sniper ist hier am Start. Wir nehmen die Brücke an und ein und starten hier einen kleinen Push. Und das Sniper redet das hier oben. Jetzt müssen wir unsere Mana aber wieder ein bisschen aufhören, weil er nach... Oh. Das ist eklig. Aber wir haben den hier auf der Hand, also sollten wir das ohne viele Probleme gelöst bekommen. Vielleicht reichen die beiden sogar schon aus, wenn er nichts weiteres spielt. Dann müssen wir gut aus uns. Oh, nicht ganz, nicht ganz. Ich, ich so ganz schnell drum. Die Den machen wir gleich mit kleinen Wichsern weg. Hier ist dann da noch den nächsten Pushen starten. Bevor er auf dumme Ideen kommt. Die Karte hat ihm so gut wie gar nichts gebracht, was sehr nice für uns war. Hier die Brücke einnehmen. Jetzt abwarten und Tee trinken. Wenn das nächste Mal Barra spielt, müssen wir auf jeden Fall diese Karte hier verwenden, denke ich mal. Ist auf jeden Fall ein nicer Move. Es könnte ein krasser Push werden, was er hier gerade aufbaut. Das geht. Das sind ganz hinten Sniper gleich hin, damit er uns also ein bisschen extra XP besorgt mit den kleinen Dingern. Push einnehmen. gut ist brauchen noch was für die Luft, ach wir haben Sniper, ne? aber wir packen die trotzdem noch was dazu Nur damit es hier schneller geht, wir haben gerade echt viel Damage bekommen Vielleicht erwischt der unsichtbare die Libara Das wäre schon mal ein guter Hit Die Brücke müssen wir gerade nicht einnehmen, wobei doch, das wollten wir Okay, der Sniper wird's finishen, wenn er einen Schuss rausbekommt Okay, die bar war komplett gewastet, das ist super machen wir kurz ein bisschen Heat. Haha, <lacht> Bad Pants. <lacht> Sorry Leute, das ist was schrecklich. Da müssen wir nicht mehr was gegen tun. Die machen wir machen einfach die Flieger, um die Brücke zu behalten, und diese hier direkt zu ballern. Ich er spielt hier noch irgendwas. Nope, aber jetzt. Ah, man, eine Sekunde zu spät. Warn ausgeben. Hier kämen wir alle. 3-2-1 jetzt. Und dann kurz ein paar... Oh, ich habe die Karte nicht gespielt, what the fuck. Danke für nichts Spielen. Oh. Der hier könnte zum Problem werden, also werde ich da schon mal ein bisschen vorbereiten und unsere passive ihn. Yes, Leute! <lacht> so, ich kenne den Champion, gegen den wir spielen, gerade überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Liegt wahrscheinlich am Skin. Machen den mal kurz weg. Oh, was wird eingetötet? Die dann nur waren eindeutig so langsam. Wir haben gerade echt eine schlechte Starthand. Auf jeden Fall, ich möchte mich kurz bei dir, genau bei dir, bedanken, dass du so lange dabei warst und das halbe Video geguckt hast. Okay. Lack. Oh, das war ein Big Lack. Dass der da trinkt. Ach, das wäre ja gar nicht. Ups. Ist trotzdem sehr viel Schaden, den ich hier in die Fresse bekomme. Unsichtbar? Nope, nicht unsichtbar. Sollten mir trotzdem wegbekommen. Wir nehmen uns hier mal die Brücke ein. Auf jeden Fall nochmal zu meinen Dankeschön von eben. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange hier am Start geblieben seid. Schon das halbe Video. Ihr seid jetzt offiziell ein YouTube-Strager. Und damit auch alle anderen YouTube-Strager euch erkannt, schreibt euch mal in den Kommentaren ab, damit wir wissen, ah okay, das ist einer, der guckt das Video durch. Ein richtiger Ehrenmann. Ich mach mal hier diese diese Pusche, diese sehr schön artikuliert macht, danke für nichts der ist echt kein Fan von meinem Sniper, den haut immer direkt weg oh, der hat viele Gagspeed, das wusste ich nicht ich dachte, den können wir jetzt hier einfach wegrasieren, aber nope das können wir nicht So, hier ist ein links. Verteidigungshecksler. Da. Wir haben gerade keine gute Antwort. Ich hoffe die Flieger Okay, die werden an. das ist schon mal sehr hilfreich. Ich denke, wir nehmen jetzt erstmal die Brücke ein. Gucken was die Zeit uns bringt. Ich denke wir tanken das hier einfach. Das ist halt schon eine Menge Schaden, aber auf jeden Fall erträglich. Was dann wir unser Gegner hat schon die Level 2 fähigkeit werden wir hier noch auf Level 1 kommen gegangen. Oh, und er hat sich gerade noch einen sehr geilen Drop bekommen. Wir sind auf jeden Fall gerade ziemlich behind, aber das ändern wir jetzt alles. Ja. So hier haben wir jetzt einen Push am Start. Das ist auf jeden Fall eine Menge Druck, die wir jetzt ausüben können. Ich hoffe der stirbt. Okay, gut, der ist gestorben. Jetzt können wir ihn richtig anschicken und er schreibt: Good luck, erfahren. Ich glaube, der wird GG schreiben. An dir auch ein GG, mein Freund. <lacht> und den kann Apfel in den Kommentaren. Okay, das nächste Spiel starten wir hier mit einem kleinen Push direkt. Never mind, das wird kein Push. Oder doch, das wird ein Push. Let's see, was er spielt. Er wartet ab. Ich werde es auch abwarten. Auf jeden Fall meine Mana. Oh, what the fuck. Das finde ich jetzt gerade überhaupt nicht angenehm. <lacht> hm. Mit den hier hinten spielen. Oh mein Gott, jetzt hat er hier einen krassen. Ist krass an Sachen machen. Oh Gott, das ist das da. Krass an Sachen machen. Denken wir die hier alle ein wenig ab. Die Karte ist heftig. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das effektiv verteidigen soll. Ich war da hier mal ein bisschen was in der Luft. Okay, wir nehmen die Brücke hier oben einfach mal ein, die ist gerade ziemlich neutral. Und er macht recht viel Schaden, aber ich glaube wir lassen es einfach mal durchgehen. Wir tragen das, denken das ein wenig. Dann ballern wir weg und behalten unsere gute Brücke damit auch. Der Sniper, oh mein Gott, zum Glück ist er umgedreht. Das war gerade echt Champ. Das war das was wir genau jetzt gebraucht haben der Seite kommt ein größerer Push, den werden wir gleich beantworten. Auch oh, mal die schießen so ein wenig darauf und das Sniper auch. Das ist nice. Wir nehmen die Brücke ein und dann stunnen wir ihn. Das ist unser Plan. Oh fuck. whatever, ja, wir haben die Brücke eingenommen, alles lief nach Plan mehr oder weniger. Die können wir ignorieren, da starten wir gleich einfach mit dem Bund schützen. Och, die waren noch nicht weit genug weg, das ist schlecht. Wir haben gerade zwei Mana -Wash. Oh fuck, der hat einen Werwolf. alles zurück, das können wir doch nicht ignorieren. Da müssen wir. die Action greifen. Hier einfach unsere Lufteinheit. Die Skelette machen uns eigentlich gar nichts. Oh, ein Haarbringer. Das ist schlecht. Schüttet ihn. Ich glaube, das reicht, ich weiß es nicht das reicht nicht. Nicht ganz. Ich hoffe, er kann die nicht heilen. Aber das kommt gut. laut haben wir jetzt alles, was er hat, weggepusht. Ich hätte die andere Brücke einnehmen sollen. so dämlich. So. schützen dazu, damit die nicht so viel Schaden nimmt. Was kommt hier raus? Es leckt Ist das der der Hight oder der der Stunt? Das ist der der Stunt. Oh mein Gott und hier ist wieder ein fetter Angriff. Wir haben unser Aero -Zone. Den hier weggradieren. Und fuck. Wir sitzen echt unter viel Druck in dieser Runde. Wir haben richtig wenig Kontrolle über das Spiel. Wir müssen hier erstmal die Brücke jetzt wieder einnehmen. Und ich, oh ich bin echt low. Aber wir können es hier verteidigen. Der wird unser Leute alle umbringen. Das ist gar nicht gut, das gefällt mir nicht. Das war dumm, dass das ist ein Spiel. Ich glaube, er hat ein Hartbringer demnächst wieder ready. Ich ihn bevor er dich trifft. Oh nice. Ja, da ist ein Hardbringer. Wie erwartet. So, Bugschützen hier vorhin. Der Sniper ist sehr gut. Leider wiederum nicht. Okay, wir haben alles abgewehrt. Jetzt gehen wir in die Offensive. Oder auch nicht. Wir haben die Offensive minimal verkackt. Ich wollte meinen Sniper retten. Töt ihn, töt ihn! Nein! Oh Gott, fuck war wenig UF, ich hätte das jetzt erst einnehmen sollen. Er schippt hier halt langsam aber sicher alles durch. Das war nicht sehr effektiv von ihm. Und sein Drache. Die einfach mal den feinen Bogen rein die instant damage wie möglich raushauen der Dach brennt in der Hölle reicht der Dach auf Fliegeneinheiten an, das ist gerade halt meine Hauptfrage. Oh Gott, mein Leben ist so niedrig. Ich glaube, der hat einen Feuerball, da kann ich einfach finishen, wann er möchte. Ja, ich kann nicht mit dem Drachen überhaupt nicht. Nichts dagegen tun gerade. Mein oh, jetzt habe ich geleckt und konnte das nicht besser. Also ich, okay, ich bin tot. Aber also gut, der hat mich weggefickt. <lacht> In der letzten Runde hatte ich einfach überhaupt keine Kontrolle. Wo ich aber die Kontrolle habe, ist auf meinem Discord-Server. Dort darf ihr gerne alle reinjoinen, wenn ihr Lust habt. Mach jetzt einfach mal Pfeile. Beschädige, beschädige die ein wenig. Ich nehme gleich oben die Brücke ein, die unten werden einfach alle weggefickt. Aber jetzt hätte ich gern... Okay, ich mache es anders. in diese Brücke hier ein. Und dann diesen Sniper damit Das wäre kritisch. Unsichtbar? Unsichtbar? Nope. töti Nope. Nichts funktioniert so wie es soll, nehmen halt gleich sofort die Booty wieder ein, jetzt, die hier auch, oh der hat hier einen fucking Haarbringer, er hat sehr viel Luft einhalten das ist nicht gut für uns, warum bringt man hier unseren Sniper? Oh, das hat er perfekt gespielt. Perfektion. Kann ich da jetzt noch ablenken? Nein, das war viel zu schwer. Ich habe die Runde verloren. Den Push kann ich nicht dienen. Ach Quatsch, da habe ich denn da. So schlimm ist der Push auch wieder nicht. So, echt jetzt langsam. Oh, da wird geheilt. Bitte geht dahin, bitte geht dahin. Oh, mit dem Healer überlebt er das vielleicht. Ein Hint noch Oh wir haben ihn perfekt! So, jetzt können wir hier die Runde wieder mit uns gewinnen. <lacht> so alles Kontrolle. Alles in Kontrolle meine ich. Nicht alles Kontrolle, das ist kein Deutsch. das so, Erste. Ich hoffe, wir locken alle jetzt unten lang. Perfekt. Oh, das ist einfach zu früh. Ich wusste nicht, dass da jetzt hier so eine dicke Armee ankommt. Die hätte ich nicht spielen brauchen, das war dumm. Ich hoffe, wir kriegen die Brücke wenigstens. Yeah. Oh, never Wir kriegen gar nichts. Die hätte ich gerne früher gehabt. Die Brücke jetzt holen. Er hat einen Feuerball für unseren Sniper. Das ist ein 4 gegen 4 Mana Trade. Also ein Even Trade. Den schnell wegradieren. Und wir die Brücke behalten. Brücke nehmen wir ein und Pfeile. Und wir konnten dadurch einen fetten Treffer hier drauf landen. Und die, oh, die werden auch noch sterben, das war sehr gut. Jetzt haben wir wieder die Brückenkontrolle können kurz warten, ein bisschen AP aufkommen, ein bisschen Mana sammeln. Oh, die Brücken nehmen wir ganz schnell beide wieder ein. hier dann ist fertig. Die Karte einfach noch mal. wir wir genug machen, dass wir hier die einfach mal einsetzen können. Der hat echt viele von diesen Legionären heißen, glaube ich. Und noch mehr, Alter, what the fuck? Punkte einnehmen. Und jetzt hier ja, alles weg, rasieren schnell. Schnelle Welle dieser Schelle. Ja, ein gutes Schaden, aber das ist irrelevant eigentlich. Ich hoffe, der stirbt. Ja, die beiden auch. Sauber. Und starten wir jetzt ein Push. packen alles ab. Und nehmen die Brücke oben gleich wieder ein und dann ähm, denkt... noch kurz. So, jetzt können wir sie durchschicken. Jetzt haben wir wieder alles in der Kontrolle. Ballern hier die Pfeile rein. Ich hoffe, die werden nicht getroffen. Nope. Aber der Sniper wurde erledigt, das ist schon mal sehr hilfreich. Er hat einen Harp gespielt. Ich weiß nicht wie problematisch das sein wird, aber hier müssen wir ein bisschen was davor. Ach, der Sniper St. stirbt nicht. Gut. So. Ich wir hier hin. Okay, gut, dass wir da auch nichts gespielt haben. Der Haarbringer muss sterben. Das wird doch funktionieren. Wir brauchen hier die Bogenschützen und damit die sterben. Oh mein Gott. Das hat etwas Oh, der hat das getötet. Ich verliere das. Hab nicht aufgepasst. Fuck! Niederlagen, nein, drei Siege und zwei Niederlagen lief nicht ganz so ideal diesmal, aber trotzdem mehr gewonnen als verloren. Um mich für die zwei Niederlagen zu trösten, könnt ihr gerne einen daumen nach oben machen, das freut mich dann wieder. Dann bin ich wieder happy. Ansonsten, wenn ihr wollt, auf den Sub da lassen, damit ihr auch die nächste Folge Minimaster nicht verpasst. Und habt ihr Fragen, habt ihr Feedback, wollt ihr irgendwas wissen von mir? Schreibt einen Kommentar, stellt die Frage oder mir den Tipp, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt jetzt links. Eine, die Playlist von Minimas anklicken, um alle Folgen anzuschauen. In der Mitte könnt ihr auf dieses runde Ding klicken, um ein Abo zu werden. Das ist ganz einfach. Und rechts werde ich euch ein random Video einblenden. beziehungsweise YouTube wird entscheiden, was für ein Video ihr dort eingeblendet bekommt. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Strap Muffits out.